Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone. Bei wem? Bei wem? Bei Gronk. Nein, Spaß, bei Mufflike Gaming. Ich bin jetzt zwei runden Ranked. Mit unserem Facehunter. Hunter Wir gegen einen Mage. Ist ein <coughs> ich hasse Mages. Ich spiele nicht gerne gegen Mage. Oh, ich verrecke einfach kurz. Wisst ihr was? Ich behalte die Hand. <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade leicht verreckt. Ich habe mich kurz gemütet, weil... Ihr wollt mich ja nicht kotzen hören. Hm, das ist etwas dumm gelaufen mit den Karten, die wir gezogen haben. Da keulen ich mal lieber den hier raus. Und da wir ich keinen guten dritten Zug haben, können wir es auch so kurz machen. Auch wenn wir den einen Damage den verschwendet haben. Man sieht ihr, er macht, er wird gerade aufs Zauber auf. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hm. Da schwimmt mir eine fette Kombo bald aus. Ob die wirklich so fett ist, da bin ich mir nicht sicher. Okay, gerne. Der hat uns gerade ein Ding geschenkt. So, dann wird er einen zerstören. Na, vielleicht den Zauber. Mal sehen. Auf jeden Fall werden wir die Karte gleich benutzen die dann direkt etwas stärker machen okay der wird auf face gehen perfekt so oh, mein friend so machen wir so noch raus. Oh, ich habe gerade ein echt gutes Play mein Kopf. Wenn das alles so läuft, wie ich es mir gerade vorstelle, dann... haben wir bald echt krassen... Yo, perfekt. Oh, scheiße. Oh, Glück gehabt. Wir haben so Glück gehabt. Oh. Oh. Hm, äh, also, äh habe keine Ahnung ich gerade so gestöhnt habe, aber... So holen wir ordentlich den Damage raus Das geht alles ins Face Jetzt spielt er einfach ein Fireball und zerstört ihn Oh doch nicht, cool hm, okay, aber kann noch den Fireball spielen Mal sehen, wie wird er das tun, wird er das nicht tun Oh, oh, oh, er wird sich... Er wird sich Spell Damage der Typ Och Cool So, was machen wir denn jetzt? machen so so, oh, lol, wir haben ja schon gewonnen Ups, ähm na gut hab ich gesagt dass ähm, dass wir eine gute Combo am start haben okay das habe ich aber ja krass das waren jetzt keine ahnung 4, 5, 6 züge den haben wir auf jeden fall hart dran genommen machen wir wohl drei runden diesmal bekommen wir natürlich so mal nicht so tolle Karten oh, okay doch ich bin zufrieden ich bin zufrieden kann mich nicht beschweren oh oh ich kann mich überhaupt nicht beschweren perfekt da kann es gar nicht laufen hoffentlich konnte jetzt sein 2 2 nicht raus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 Oh, okay. okay. ins Face ist auch nicht schlecht. Ich bin noch zufrieden bis jetzt. Oh, okay. Okay, das nervt jetzt ein wenig, aber... Naja, was soll's, das bekommen wir auch den Weg. machen wir weg dieses Fall, den schenken wir den nicht ach der will will auch auf fest auch ein <lacht> ein Akro deck oder was welche eine Überraschung Dann hauen wir den um jetzt. Da benutzt ein scheiß Schwert. Haben. Oh der Silence mich. Silence mich einfach. Der tut's einfach. Juckt den kein Stück. Hm. Ja, dann wir so. Muss er seine beiden Karten einsetzen, um den hier bekommen Oder spielt eine Zauberkarte wie schon ein Karten. Muss ähm. das schön hinhät. Oh, oder so. Okay, wird immer besser für ihn. Gut, das Netz. Ja, oh, geil, geil das ist geil das war echt das wäre perfekt da laufen können, können hätten das was was glaube ich dann? hätte nicht besser laufen können ist So. Hier ist gleich noch ein bisschen dann wirklich <lacht> Let's get okay. Hmm. Oh geil. Oh, hey. Okay, das mache ich jetzt wie <lacht> ich genau. Na, als erstes so bis so bis die und die und die. ja gut weshalb <lacht> hätte ich das den Zug nicht ausspielen können Der hat nur drei Karten also erwarte ich nicht allzu viel mal sehen was er so drauf hat <lacht> na toll na toll oh lol lol so ein noob oh ich wollte eigentlich sagen dass er dumm gespielt hat nee, egal mach so mach so mach ich so so du bist dran oh aber das kann noch etwas knapp werden <lacht> jetzt was starkes spielt dann muss ich nur ordentlich die karte ziehen umgewählt ach kriegt ja krieg noch angriff wird nevermind er hat verloren ist gar keine chance mehr außer wenn er jetzt halt wieder einen charge bekommt ah, perfekt perfekt perfekt well <lacht> vielleicht das das zweite easy game kein problem für mich da hat der Dude keine Chance. Und dann bringt ja auch nichts, mein Freund. Gib einfach auf. Oder so. Dann bringe ich dich halt um. Wow, diese Karte hat gerade zwei Runden einfach gewonnen. Okay, so Scheiße, jene. Oh, sind wir gleich wieder bei 15 angekommen. Einfach so in einer Folge, weil... Nicht schlecht, wenn ich jetzt auch noch gewinne, dann... Dann bin ich relativ glücklich. Dann hänge ich vielleicht sogar noch ein Spiel dahinter, um zu sehen, ob wir das auch gewinnen. Der wir einen Streak haben. Oh, der ist schon mal leid. Ich mein Freund. Okay, oh, gut. Oh, cool. Noch eine mit allen Dings, bitte. Hm, okay, okay, okay, dann nicht. Auch okay. Trotzdem ein relativ starkes Blatt. Oh, aber gehe ich nach Gold, oh, oh. habe ich wohl ein wenig was zu erwarten. So also wenig Erfahrung hat er wenigstens. Mal Spiele gewonnen. Okay, ich habe auch schon fast die Hälfte von Gold, aber Trotzdem cool keinen erst ersten Zug. Den zweiten Zug. Eventuell nicht. Oh lol, was? Wieso macht man das? Wieso verschwendet man so eine Karte? steht verstehe das nicht. Kann ich auch direkt anzweifeln das Deutsch anzugreifen. Wir ja, anzugreifen. Oh, er klappt mit zwei Karten. Hm. Was? Der geht auch aufs Face. Hm. Er hat eine Karte bekommen, womit er mich töten kann? Diese zwei Damage-Karten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die auf der Hand hat Doch nicht okay. Oh aber... Wow wow wow ich Will der hier mich irgendwie nicht contesten. Aber das macht natürlich auch schnell alles weg Kein Problem für mich Easy Easy peasy lol süß ist süß, süß. nimm ich jetzt auch easy weg kein ding bruder du bist einfach für mich oh ich wusste dass er die karte habe habe ich nicht gesagt er hat die karte habe ich es nicht gesagt natürlich habe ich es gesagt was auch sonst ich habe ja immer recht ich habe so ein gespür für sowas ich mach mal den hier raus was, oh er silenzt mich er silenzt mich und dann oh well played well played okay. Wir jetzt richtig hier Stress machen. Oh, bei. <lacht> Den Damage im nächsten Zug. Krass, krass. krass. Oh, was? Alter, und die kosten nur vier Mana. Ich glaub's nicht. Oh, oh, der haut raus. Der haut ordentlich raus. Ja, aber es konnte er die beiden nicht sein. Mache ich mal lieber erstmal weg. Und oh, jetzt haut er diese Holy Nova raus. Ja, ist egal, ich hab trotzdem den Typen. Was? Oh perfekt, perfekt. <lacht> ich wollte sie die eh sterben lassen. Ähm, oh shit. Oh, oh, geil. Da freut sich der kleine Mann. <lacht> Die Karte ist auf jeden Fall schön. sehe ich gerne. Die wird mich immer stärker. auch oh, oh man Mann, Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. <lacht> Für mich wäre es sinnvoller, wenn ihn angreifen, weil dann gleichzeitig Links Dämmchen. Naja, jeden seine Sache. So. Und zeig mal, was du kannst. So, mit diesen drei Karten musst ich jetzt ordentlich damage machen. Ach, der Houdin. Okay. Okay, okay. Oh, oh, oh. Stärke, okay. Okay. Cool. Cool. Wie mache ich es anders? Der überlebt den. Was? Achso, ja egal. Der tötet den. Er direkt. Den. den. den der geht aufs face ach ich bekomme damage ah, egal egal scheiß drauf da bekomme ich jetzt mal direkt Panik wegen 2 damage oh mein Gott der haut richtig hart raus was er bekommt den nochmal der bekommt den einfach noch mal. Wie viel Dämmsch habe ich? 8 10 15 16 17 0. Ja gut, ja dann. Ja. Den haben wir Den haben wir auch geschickt. voll auf Sieh was, ob ich die Windstreet verliere, werdet ihr erst in der nächsten Folge erfahren, haut rein, bis zum nächsten Mal, vergesst abonnieren und liken nicht, hi, hi, hi.